Hallo, du bist bei Going Easy und bei Going Easy ist ja alles so easy going, weil es ja um Stresslinderung geht, um Stressmanagement, unter anderem mit der super duper Selbsthilfemethode Klopfen, Klopfakupressur, Meridianklopfen oder man hat es auch schon MET oder PEP genannt oder das gute alte Tapping. Ich kenne EFT seit 2010, ich bin nach wie vor davon total begeistert. Ja, und jetzt, wo ich erkannt habe, dass eigentlich fast alle meine Probleme mit narzisstischem Missbrauch zu tun haben, wird es mal Zeit, das auch mal ganz konkret zu adressieren, und zwar mit Klopfen. Also man könnte eigentlich auch sagen, ich habe Jahre um heißen Brei geklopft. Natürlich habe ich auch eigentlich immer die Auswirkungen dessen geklopft. Depris, Ängste, Tralala, na ihr wisst schon, weil ich einfach nicht gesehen habe, A, ich komme aus einer total dysfunktionalen Familie, narzisstische Borderline-Mutter, daran hatte ich eigentlich nur noch beschissene Partnerschaften und ich habe es echt nicht gecheckt. ne Ich meine, ich habe schon gemerkt, dass das alles nicht so gesund ist und irgendwie krank, aber ich habe eben, ja, Viele Jahre, obwohl ich mich schon sehr früh für Psychologie interessiert habe, nicht gecheckt, dass ich immer in Missbrauchsbeziehungen war. Und irgendwie waren es immer irgendwie, ja, Psychopathinnen, Borderlinerinnen, Narzisstinnen, eigentlich dieser Mix, supergeiler Mix. Ja, aber heute soll es ja um Auswege gehen und darum geht es ja auch bei Going Easy, deswegen heißt der Channel so, einfach einen guten Weg dadurch, durch, da weg von diesem Käse. Ja, und darum soll es auch heute in diesem Video gehen und da machen wir mal einen großen Schritt zurück, nämlich in die Kindheit und das Thema heißt, als Kind nicht gesehen worden zu sein. Da können sich Glaubenssätze dadurch manifestieren, das schleppt man dann mit in sein Erwachsenesleben, dieses Gefühl, nicht gesehen worden zu sein, agiert das dann irgendwie aus und ach, was weiß ich. Aber wenn man aus einem narzisstischen Haushalt kommt, dann ist das auf jeden Fall ein Thema. Ich habe übrigens äh, mich da inspirieren lassen von dem Buch von Danu Morrigan. Danu Morrigan hat so ein geiles Buch geschrieben. You're not crazy, it's your mother, healing daughters of narcissistic mothers. Ich habe mir das Buch letztes Jahr geholt und habe vor allen Dingen, ähm, habe ich das gekauft, weil sie am Ende EFT reinbringt. Und da habe ich so gedacht, ah endlich mal auch EFT-Skripte zu diesem Thema narzisstischer Missbrauch. Und auch so auf den Punkt gebracht. Ich meine, natürlich sind solche Anleitungen immer irgendwie global und nicht für jeden, wie soll das individuell sein, auf einem bei einem Video auf YouTube. Aber meine Erfahrung ist, ich habe viele YouTube-Videos auch benutzt, mich selber zu beklopfen. Ich war ja auch mal meine beste Klientin. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich war auch selber immer bei einer Trainerin und habe Themen bearbeitet, obwohl diese Trainerin auch nicht darauf gekommen ist, könnte es vielleicht narzisstischer Missbrauch sein. Ich meine, ich hatte auch schon Therapeuten, die haben das nicht gesehen. Aber das ist bestimmt noch mal ein Video für sich. Was ich damit aber sagen will, ist, dass durchaus auch EFT-Skripte, die ganz global sind, auch sehr inspirierend sein können, waren sie jedenfalls für mich immer, um weiter auf Themen zu kommen oder überhaupt Ideen zu kriegen. Ich fand das so geil, dass Danu das gemacht hat. Ich habe ihr geschrieben und ich habe sie gefragt, ob ich ihre Skripte benutzen darf. Und sie hat gesagt, ja, ich darf sie benutzen. Also das ist jetzt hier kein geklautes Zeug. Ich stelle auch noch ein PDF zur Verfügung. Da ist auch nochmal der Titel von dem Buch drin. Guck in die Description. Da ist ein Link zu der PDF, die auf meinen Block führt und da ist dann dieses EFT-Skript drin, das ich jetzt hiermit einfach nochmal vertone. Und ich denke, es ist ja klar, es ist nicht nur für Töchter, es ist auch für Söhne narzisstischer Mütter, narzisstischer Väter. Also wenn du keine Ahnung hast von den Klopfpunkten, ich habe so eine Animation erstellt, ich packe nochmal den Link in die Description, da ist dann so relativ grob die Punkte erklärt. Ansonsten... Auf YouTube fand ich immer super Brad Yates, und so EFT-Guru, den habe ich viel geguckt. Da siehst du halt nochmal einen Menschen, wo, wir er sich klopft. Ja, und ist auch klar, klopfen immer auf eigene Verantwortung. Ich bin weder Psychotherapeutin noch Ärztin. Kann sein, dass dir das hilft, kann sein, dass auch gar nichts passiert. Wie gesagt, guck einfach, wie es dir damit geht und... An für sich hat EFT keine üblen Nachwirkungen, aber ich weiß auch jetzt nicht, in was für eine Situation du steckst, also denk daran, was du jetzt, das ist eine energetische Technik und ja, was auch immer sich da irgendwie löst oder auflöst, du bist verantwortlich für dich selber. Und ich hoffe natürlich, dass was Gutes bei rumkommt, aber wenn du merkst, du fühlst dich unwohl damit, dann hör auf. Also okay, wenn wir dann soweit sind, dann kannst es ja losgehen. An der Handkante klopfen, ich spreche die Sätze vor, ich lasse Pausen und du kannst in Gedanken nachsprechen, besser ist es, wenn man die laut ausspricht. An der Handkante klopfen, auch wenn ich schon als Kind gelernt habe, dass ich es nicht wert bin, gut behandelt zu werden, weil sich niemand wirklich für mich interessiert hat, weil ich oft abgelehnt worden bin, weil ich viel alleine gelassen worden bin, liebe und akzeptiere ich mich trotzdem, so wie ich bin. Ich entscheide mich zu wissen, dass ich deswegen zu einer ganz falschen Überzeugung über mich selbst gekommen bin. Und immer schön an der Handkante noch klopfen, ja, ich sag, wenn wir zu den Gesichtspunkten kommen. Weil ich als Kind oft schlecht behandelt worden bin, habe ich jahrelang geglaubt, dass es an mir liegen musste. Aber es lag gar nicht an mir. Es hatte immer mit ihnen selbst zu tun. Vom Verstand her weiß ich das schon lange. Jetzt kommen wir zu den Gesichtspunkten. Auge innen. Ich lasse das los und gehen. Dieser Gedanke, ich sei es nicht wert, dass man sich gut um mich kümmert. Auge außen. Ich lösche diese falsche Programmierung auf allen Ebenen. Unter dem Auge. Es macht keinen Sinn, das weiterhin mit mir rumzuschleppen. Unter der Nase. Das, was die oder der Kleine damals anfing, über sich zu denken. Unter der Lippe. Für das Kind, das ich damals war, war es sinnvoll, vielleicht sogar überlebensnotwendig, so über sich zu denken. Trotzdem stimmt es nicht. Schlüsselbeinpunkt. Ich bitte jetzt mein Unbewusstes, diesen Glauben, dass ich es nicht wert sei, gut behandelt zu werden, auf allen Ebenen zu löschen. Unter dem Arm. Ich bitte jetzt mein Unbewusstes, diesen Glauben los und gehen zu lassen. Er dient mir nicht. Daumen. Ich bitte jetzt, mein Unbewusstes, diesen Glauben, dass ich es nicht verdient habe, besser behandelt zu werden, los und gehen zu lassen. Zeigefinger. Ich lasse diesen Glauben los und gehen. Er ist falsch und bringt mir sowieso nichts mehr. Mittelfinger. Ich lasse diesen Glauben los und gehen. Kleiner Finger, ich lösche dieses falsche Programm jetzt vollständig. Handkante, ich lasse jeden Fitzel dieser Überzeugung auf allen Ebenen meines Daseins restlos gehen. Kopf, ich habe es verdient und es tut so gut, das alles los und gehen zu lassen. So, ich hoffe, du bist gut mitgekommen. Wie gesagt, das Skript packe ich auf meinen Blog going-easy-info.blogspot.com. Ich freue mich natürlich über Fragen, Feedbacks, Likes. Teile das. Ja, und wenn dir Klopfen gefällt, dann abonnier doch going easy. Es ist ja nicht mein letztes Klopfvideo. Eigentlich ist das ja, gehört das ja mit zu meinen ersten. Und wenn du tiefer einsteigen willst in EFT, kannst du mir auch eine E-Mail schreiben. Ich mache auch Skype-Sitzungen zur EFT. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.